Jetzt geht's los. Hoffentlich stürzt es nicht wieder ab. Ja, aber, die ähm... Ha! <lacht> <lacht> Dieser Pflicht eben. So, ich gebe mal auf Start. Hallo. Das willkommen der... auf unserem Kanal. Das ja. ist unser Kanaltrailer. Ja, genau. Das ist Klaus. Ja, und das ist Dominik. Ja, hallo. Unsere Intention ist es, Videos zur Unterhaltung zu machen, die sich hauptsächlich um schwule Themen drehen. Ja. Die aber nicht schwul sind, sondern nur schwule Themen aber die cool sind. Ach, Und das ist mir toll. <lacht> Und ich habe gestern auf äh, Facebook gepostet, nichts ist schwuler als ein Hetero. <lacht> <lacht> Was hast du? Wie ist denn das bitte zu verstehen? <lacht> ja, das ist mir einfach so eingefallen, ich weiß auch nicht. Und dann, das ist schwuder. Das habe ich so, da war Dieter und Christopher waren bei mir und dann äh, hab, haben, weiß ich nicht, die haben irgendwie darüber geredet und dann habe ich das so gesagt. Und das fanden cool sie das? Ja, fanden sie lustig. Und dann habe ich gesagt, das poste ich gleich auf Facebook. Haben sie auch gesagt, ja, ist gut, mach das. Und gab es Reaktionen? Ja, es gab glaube ich, weiß ich nicht, fünf oder sechs Likes. Das ist natürlich wie ein weites Feld. <lacht> ja. Ich weiß nicht, damit ich viel anfangen kann, aber das muss ich jetzt, <lacht> es ja. war ja lustig gemeint. Und unsere Videos sind auch teilweise lustig gemeint, ja. wie unsere lustigen Fragen, die letztens veröffentlicht wurden. Und da kommen auch noch mehr. Gibt es noch einige im Petto. Genau, unsere Schnipselfragen. Unsere Schnipselfragen. Und wir werden auch noch neue machen. Wir haben schon jetzt viele gedreht und die werden jetzt auch abgeloadet. Wir werden aber noch mehr machen, weil das Glas ist noch halb voll. Ne? So kann man es auch sagen. Genau. Nein, also, wir wollen wirklich schon im Wesentlichen unterhalten. Wir wollen natürlich auch ein paar Denkanstöße geben. Genau. Klar, also mit dem, mit dem, worüber wir hier so diskutieren, da geht es ja um ganz verschiedene Themen. Bandbreite ist riesengroß: 16.000 Kilobits. So groß. <lacht> ja, aber ihr seht schon, wir haben schon einigermaßen ein nettes Humorlevel. Und nehmen wir uns auch selber nicht so furchtbar ernst. Ähm, deswegen ähm, kommt das, glaube ich, auch ganz gut rüber. Aber wir behandeln auch mal seriöse Themen, wie wir auch schon gezeigt haben in unseren vorherigen Videos. Und wird auch wieder kommen. Aber wir machen auch mal was Lustiges. Und wenn euch irgendwas Lustiges einfällt, was wir besprechen sollen, dann schreibt es in die Kommentare. Ja. Oder auf Twitter ist hier unten. Und hier oben ist abonnieren ganz wichtig abonnieren ist auch schon wäre schon ganz gut ja das wäre schon super und ihr habt bestimmte Meinungen dazu oder Selbsterlebtes. wir haben ja auch von unseren, unserer Geschichte erzählt unseren Erlebnissen die ähm, hoffentlich hat man das jetzt nicht. doch gehört man <lacht> dass wir eben von uns erzählt haben um einfach auch euch ein bisschen zu ermuntern das auch zu tun und ja, einfach offen damit umzugehen das auch, denn jeder hat seine Geschichte und auch vielleicht ein Päckchen zu tragen, weil es nicht so einfach gewesen ist. das sind wir auch ganz gespannt, das zu erfahren. Also immer ran ans Schreiben. Das kann man ja auch in verschiedener Form machen. Ihr könnt uns auch deine Videos schicken. Geht auch genau, auch, man kann auch Videoantworten machen. Ja, ja. siehst du? Finde ich nämlich ganz toll. Dann ja. kann man euch auch sehen. Ja, das wäre cool. Dann hat man schon weiß man schon, wer da, wer da äh, bei euch in der Kamera steht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und erzählt uns einfach was ihr erzählen wollt. Genau, seid einfach ihr selbst und guckt es bleibt unsere Videos. Es unter ja, uns. <lacht> Wir sagen es niemandem. Ja. Gut, dann viel Spaß auf dem Kanal und, und auf bald. Auf bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss.